Hallo, ich bin Maurizio und mache die Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt. Heute zeige ich euch, was ich so mache. Kommt doch mit! Als Fachmann Betriebsunterhalt macht man viel Wartungen, kleine Reparaturen, Ausarbeiten sowie Reinigungen. Schön dass schaffe Schaffen ist, dass man immer viel Menschen um sich herum hat. Als Fachmann Betriebsunterhalt wir mir Handwerkeres Geschick so wie Freude, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Der Beruf ist mega cool und super vielfältig. Das Schöne an dem Beruf ist, man kommt jeden Morgen arbeiten und weiss nie, was auf einen zukommt. Als Fachmann Betriebsunterhalt Richtung Hausdienst ist es schön, dass man viel Dinge arbeiten kann. Es ist vor allem vorteilhaft im Winter oder bei schlechtem Wetter. Wir haben eine super Ausbildungsperson, die dir hilft und dich immer unterstützt in der Lehre. In diesem Job wird er nie langweilig, weil man hat immer etwas zu tun. Jetzt habt ihr gesehen, was ich so mache. Wenn es euch gefallen, bewerben wir euch jetzt.